Wir haben folgenden Geschäftsfall vorliegen, wir nehmen einen Kredit auf über 20.000 Euro und wir wollen jetzt wissen, was kostet uns dieser Kredit. Dazu haben wir eine Laufzeit angegeben von einem Jahr und einen Zinssatz in Höhe von 1,25%. Prozent. Und wie wir damit jetzt die Zinsen berechnen, das schauen wir uns jetzt an. Die Zinsen sind immer in Prozent angegeben, das heißt in dem Fall ja hier 1,25. Das heißt, ich kann hier die Prozentrechnung anwenden. Beim Zinssatz ist allerdings immer eine Angabe dabei, nämlich hier die Abkürzung p.a. Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet per annum, das heißt pro Jahr. Das heißt, dieser Zinssatz bezieht sich immer auf ein Jahr. Das heißt, wenn ich eine Laufzeit von einem Jahr habe bei meinem Kredit, zahle ich 1,25% an Zinsen. Jetzt haben wir hier bei diesem Kredit eine Laufzeit von einem Jahr. Das heißt, mit diesen Angaben kann ich jetzt mit der Prozentrechnung die Zinsen ausrechnen. Das heißt, ich nehme das Kapital in Höhe von 20.000 mal den Zinssatz 1,25, geteilt durch 100. Und dann muss ich 250 Euro an Zinsen für diesen Kredit bezahlen. So, so einfach geht es natürlich nicht immer, denn die Laufzeit ist ja nicht immer ein Jahr, sondern recht unterschiedlich. Gehen wir mal von einer Laufzeit von 73 Tagen aus, da kann ich jetzt nicht einfach die Prozentrechnung anwenden mit 1,25, weil diese 1,25% sich ja immer nur auf ein Jahr beziehen. Die Laufzeit ist in diesem Fall ja kürzer, dementsprechend zahlen wir weniger Zinsen. Nach der kaufmännischen Zinsrechenmethode setzen wir nicht 365, sondern 360 Tage für ein Zinsjahr an. Ich habe anteilig aber ja nur 73 Tage Laufzeit, dementsprechend nehme ich jetzt mal 73 geteilt durch 360. Damit habe ich jetzt meine Laufzeit anteilig berechnet an den 1,25% und komme dann auf 50,69 Euro Zinsen. Diese Methode kann ich jetzt bei allen Zinsberechnungen anwenden und in eine allgemeingültige Zinsformel übertragen. Die Zinsen, Groß Z, kann ich dann wie folgt berechnen. Ich nehme das Kapital, Groß K, mal den Zinssatz, klein p, mal die Laufzeit, also die Tage, klein t, und teile durch 100 und durch 360. Und mit dieser Zinsformel Z ist gleich K mal P mal T durch 100 und 360 können wir jetzt ganz mühelos die Zinsen in Zukunft berechnen.